Das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari Kazen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau.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 Vor dem Tagungshotel in Potsdam machen die Arbeitnehmer noch mal ihre Forderungen klar: 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Für uns trifft die Inflation hart und wir müssen eben auch unsere Lebenshaltungskosten bezahlen. Alles ist teurer geworden und da brauchen wir einfach eine gerechte Bezahlung für den öffentlichen Dienst.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 eine dauerhaft wirksame Steigerung im Rahmen dieser Schlichtungsempfehlung erreicht werden würde. Die Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände blieb im Vorfeld der Verhandlungen verhalten. Die aktuelle Verhandlungsgrundlage, also der Schlichterspruch, sei bereits besser als viele Tarifabschlüsse in anderen Branchen.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 Im Tarifstreit des Sicherheitspersonals an Flughäfen sind für Montag weitere Warnstreiks angekündigt. Betroffen ist diesmal der Hauptstadtflughafen BER. Die Gewerkschaft Verdi fordert höhere Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsschichten sowie Überstunden. Die Beschäftigten sind aufgerufen, von 3.30 Uhr bis Mitternacht die Arbeit niederzulegen. Dadurch können nach Angaben des Flughafens den gesamten Montag keine Passagierflüge starten. Die FDP hat heute ihren Parteitag in Berlin fortgesetzt. Die Delegierten berieten unter anderem über den Leitantrag des Bundesvorstands, der viele bekannte Forderungen und Positionen der freien Demokraten enthielt. Die Kernaussage, mithilfe eines groß angelegten wirtschaftlichen und technologischen Programms soll Deutschland es wieder an die Weltspitze schaffen. Der Generalsekretär greift den Leitantrag des Bundesvorstands in seiner Rede auf. Die FDP will Innovation und Wachstum fördern, nein zu Steuererhöhungen, ja zur Schuldenbremse. Wie bereits Lindner gestern geht auch der Generalsekretär auf Distanz zu den Koalitionspartnern. Wohlstand ist auch in Deutschland kein Naturgesetz. Wohlstand muss verdient und erarbeitet werden. Das Philosophieren über Nullwachstum und Wohlstandsverzicht mag linksgrüne Stuhlkreise faszinieren. Für uns, meine Damen und Herren, ist es aber definitiv kein Zukunftsmodell. Auch die Basis treibt der grüne Koalitionspartner um. Frank Schäffler vom fdp ost Ostwestfalen-Lippe will ein Zeichen setzen gegen das geplante Gesetz zum Austausch von Öl- und Gasheizungen und damit auch gegen einen Gesetzesentwurf, der im Kabinett mit Vorbehalt der FDP bereits gebilligt wurde. Ja, wir wollen das Gebäudeenergiegesetz, das Robert Habeck ja eingebracht hat, das ja ein Heizungsverbotsgesetz ist. Das wollen wir vom Kopf auf die Füße stellen. So denken hier einige. Darüber soll jetzt gleich debattiert werden. Schäffler will mit anderen Delegierten der FDP-Fraktion im Bundestag Mut machen, das Gesetz zum Heizungsaustausch stark zu verändern. Die russische Regierung hat angekündigt, mehr als 20 deutsche Diplomaten des Landes zu verweisen. Das Außenministerium in Moskau teilte mit, dass dies eine Reaktion auf einen Beschluss der deutschen Regierung sei. Deutschland habe so wörtlich eine massenhafte Ausweisung von Mitarbeitern der russischen diplomatischen Vertretungen in Deutschland entschieden. Es handele sich um neue feindliche Handlungen gegen Russland. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin gab es dazu keine konkrete Bestätigung. Historiker sprechen vom ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts. Ab 1904 wurden im Südwesten Afrikas unter deutscher Kolonialherrschaft Zehntausende Angehörige der Volksgruppen der Herero und Nama getötet. An diesem Wochenende erinnern in Namibia die Nachfahren der Opfer an das Verbrechen. Auf Shark Island wurde heute ein Gedenkstein enthüllt, dem Ort, wo Tausende damals in einem Internierungslager gefangen waren. Die Vorfahren dieser Menschen haben unter der deutschen Kolonialherrschaft gelitten. Das Volk der Herero wurde während des Völkermords zu 80 Prozent ausgelöscht, das Volk der Nama um 70 Prozent. 1904 erhoben sich die Herero gegen die deutsche Kolonialmacht, ein Jahr später auch die Nama. Die Deutschen schlugen mit aller Härte die Aufstände nieder. Eine 15.000 Mann starke Kampftruppe wurde aus dem Kaiserreich geschickt. Die überlebenden Nama und Herero wurden in Lager gesteckt, zum Beispiel hier nach Shark Island im Süden des Landes. Ihrem Andenken gilt das heute ein geweihte Denkmal. Viele Vorfahren beider Völker haben Schreckliches unter den deutschen Kolonialherren erlebt. Man ließ sie verhungern, erfrieren. Vergewaltigungen waren an der Tagesordnung. Die Deutschen betrachteten ja nicht mal die Frauen und die Kinder als menschliche Wesen. Das war Teil ihrer Strategie, unsere Vorfahren zu terrorisieren ihren Lebenswillen zu brechen. Ein Versöhnungsabkommen, das zwischen der deutschen und der namibischen Regierung vor zwei Jahren verhandelt wurde, lehnen sie ab. Das müsse mit ihnen verhandelt werden, sie seien die Betroffenen. Das ist kein demokratisches Abkommen. Das muss neu verhandelt werden. Wie konnten sie darüber reden, ohne uns einzubinden? Wir wussten nichts davon. Die deutsche Regierung aber lehnt Neuverhandlungen ab. Er ist 185 Meter lang und bietet Ausblick auf Ostsee und Kreideküste. Auf der Insel Rügen wurde heute der sogenannte Skywalk neu eröffnet. Das ellipsenförmige Bauwerk bietet einen Rundweg über den Königsstuhl, den größten Kreidefelsen Deutschlands und ist Teil des dortigen Nationalparkzentrums. Besucherinnen und Besucher können sich zudem über Klima- und Artenvielfalt in der Region informieren. Er ist die neue Touristenattraktion in Mecklenburg-Vorpommern, der Skywalk auf Rügen. Die Aussichtsplattform schwebt in 118 Metern Höhe, eingebettet in die eindrucksvolle Kreideküste. Zur Eröffnung kamen heute 2000 Zuschauer. Erstmal das Bauwerk und dann äh, dieser ganze Ausblick ne, nach, zur Ostsee hin ist wunderbar. Ja, es war an mancher Stelle schon ein bisschen wackelig, muss ich eingestehen. Aber man hat mir erklärt, das muss so sein und dann ist alles gut. Knapp zwei Jahre dauerte es, die 400 Tonnen schwere Brückenkonstruktion zu errichten. Und das bei laufendem Besucherverkehr. Der Megabau kostet allein das Land Mecklenburg-Vorpommern 11 Millionen Euro und ist somit dreieinhalb Millionen teurer als geplant. Inmitten des Nationalparks und UNESCO-Welterbes mussten die Planer zahlreiche umwelt- und naturschutzrechtliche Anforderungen erfüllen. Denn von der Kreideküste bröckelt jedes Jahr ein Stück ab. Von Kritikern wird der Skywalk hier skeptisch gesehen. Das Nationalparkzentrum verteidigt den Bau. Es ist ja geradezu das Ziel sozusagen, die Gäste von dem Königstuhl, der bisher von mehreren oder vielen Hunderttausend Gästen jedes Jahr betreten wurde, herunterzuholen, zu lenken, hier über den Skywalk dicht heranzuführen, an die alten Buchenwälder, in die Kliffhangwälder schauen zu lassen, an die Kreideküste zu kommen und die Natur zu erklären. Den Königstuhl hier auf Rügen besuchen jährlich 300.000 Gäste und mit dem neuen Skywalk werden es künftig wohl noch mehr. Die Wetteraussichten. Morgen im Osten und Süden erst der Regen, dann Sonne und Wolken im Wechsel. Später gebietsweise Schauer, zum Teil kräftig, sowie einzelne Gewitter und im Westen starke Böen. 14 bis 21 Grad. Die nächste Tagesschau sehen Sie hier um 17.50 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.